Herzlich willkommen zu einem neuen Video heute, am Montagmorgen, heute wieder mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto welches inzwischen bei 1208,34 Euro liegt, bei 1021 Euro Einzahlung. Heute ist Tag 4, bis jetzt habe ich 187,34 Euro gewonnen. Schauen wir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir hatten heute schon wichtige News in Japanisch Yen. Später dann australisch Dollar, Euro, kanadisch Dollar, britisch Pfund und US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftsnews und meiner sieben Indikatoren. Und ich hoffe, dass ich schnell einen finde. Passenden Einstieg. Wo oh, haben wir noch einen. 60 Sekunden. mein Startrate beträgt 10 Euro. US-Dollar-Yen steige ich ein. Sollte eigentlich gleich wieder hochgehen. Der erste Trade ist verloren. Die anderen Trades sind im Gewinn momentan. Und der steigt. sekunden sehr schön dann habe ich heute 56 88 gewonnen. Inzwischen habe ich 244,22 gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg!